Moin Leute, jetzt hier willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute die App Honeygain angucken und äh, werden, wenn alles gut läuft, passiv Geld verdienen mit Handy und mit dem Laptop, indem wir einfach nur unsere, unser Datenvolumen quasi vermieten, sage ich jetzt mal, verleihen. Und genau, das gucken wir uns jetzt mal ganz genau auf meinem Handy an. Willkommen auf meinem Handy. Ich habe natürlich einen Reflink genommen. Ähm, na klar, zwecks wegen den 5 Dollar. Die Website benutzt Cookies. Die Data reicht ja auch. So, mal anmelden. Oder registrieren erstmal. Ne? So, das ist hier übrigens die E-Mail-Adresse, wo ihr uns immer gerne anschreiben könnt. Sign up. So sieht's aus. Wenn man das erste Mal auf seinen Account kommt, hier alles sehr jungfräulich. Muss ich noch meine E-Mail-Adresse bestätigen? Ja, dann wollen wir halt mal schnell bestätigen. Erzählen ne? wir einfach ganz kurz auf unsere E-Mail-Adresse. Hier steht's doch schon: Honeygame. So sweet if you to join Honeygame. Wir kommen an Bord. Hier verifiziere E-Mail. Da müsst ihr raufklicken wie dieser Double Open-Prozess. Da unten stand gerade, mein Account ist verifiziert. Wir wollen wir uns hier mal kurz einen Überblick verschaffen. Von unten nach oben. Freunde einladen. Honeygain downloaden. Das werden wir jetzt natürlich mal machen für Android. Dann klicken wir einfach hier auf Android. Partei herunterladen. Ja, herunterladen. Und dann warten wir kurz, bis das Ganze heruntergeladen ist. die Datei einfach an. So möchtest du diese App installieren? Hallo Mann. App wurde installiert, öffnen. Sehen wir uns natürlich einmal alles komplett durch. Ja, so wie immer. Und dann klicken wir hier unten auf I agree with terms of use. Jetzt können wir uns hier angucken, wie ähm, Honey Game dann arbeitet. Das überspringen wir aber. So jetzt, jetzt wird es interessant. Jetzt wählen wir nämlich wann Honey Game denn jetzt arbeiten darf. Use Mobile Data. It turned off. Honey Game will work only on WiFi. Yes. Also ich benutze es nur im WLAN. Und hier kann man sogar, das äh, mobile Daten ähm, so eine Grenze setzen. Und man kann hier sogar sagen, dass Honey Game nur arbeiten soll, wenn äh, die Batterie lädt. Also wenn man das Handy am Strom angeschlossen hat. No. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und dann klickt man unten auf dann. Noch ja nicht verdient, <lacht> wie man sieht, alt-jungfräulich ist es noch gar nichts passiert. Dann klicken wir immer auf More Login, Sign Up, dann loggen wir uns mal schnell ein. 5 Dollar haben wir schon, weil wir ähm, einen reef -Link genommen haben. Hier unter dem Video ist natürlich auch ein reef -Link für euch, damit ihr auch direkt 5 Dollar bekommt hier kann man sehen ein aktives ähm, Gerät, eine aktive, aktive IP-Adresse habe ich mhm. angegeben das ist mein Handy ähm, ja ist sehr benutzerfreundlich würde ich mal sagen klicken wir hier mal nochmal auf More Transaction History, da kann man dann halt sehen äh, seine Geld-Ein- und Ausgänge dann könnt ihr hier die Settings Use Mobile Data, Share Internet and Earn, Set Mobile Data, genau you know. Und hier gibt es auch eine Hilfefunktion. Also sehr übersichtlich, sehr benutzerfreundlich. Mir gefällt es bis jetzt. Payout 25%. Äh, lässt darauf schließen, dass ab 20 Dollar man hier auszahlen lassen kann. So, werde gleich meinen Laptop mit anschließen. Quasi für Honeygame. Ja, willkommen auf meinem Laptop. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell, wie man die App ganz normal auf den Laptop äh, raufzieht. Und zwar habe ich mich ganz normal eingeloggt. Und gehe hier auf Get Windows App, dann sieht man hier unten, lädt er sich die Installationsdatei runter, hier haben wir sie, ich habe sie zweimal drauf, zweimal runtergeladen, weil ich so nur vier Typ bin, so, dann warten wir hier mal kurz, drücken auf Next. Das sind wieder die Honeygame Terms of Use, so wie bei der App, wieder auf Next. Ihr könnt da euch aussuchen, wo denn die App gespeichert wird, wo ihr so abrufen könnt. Und dann klickt ihr auf Install und dann installiert er das rucki zucki. So, fertig. Jetzt kann ich mich hier einloggen. Das ist übrigens wieder die E-Mail-Adresse, bei der ihr uns immer gerne schreiben könnt, wenn ihr wisst. Was wir testen sollen. So. Mhm. Na, ist ja auch blöd, wenn man hier hinten dran hängt. Ach, hier steht es schon unten. Aktiv. Also hier unten habt ihr dann, hab ich dann hier Honeygain Balance für die 5 Dollar. Ähm, mal gucken. Get to Dashboard. So wenn wir uns wieder an dann müssten ja äh, ein zweites genau you know, hier haben wir sie beide also einmal mein laptop und einmal mein handy genau you know, und dann wie gesagt den rest gibt es jetzt vom laptop so wie ihr sehen habt, sehr benutzerfreundlich, sehr übersichtlich, ganz normal runterladen, die Terms of Use bestätigen. Also bis jetzt kriege ich die App von mir 5 von 5 Sterne. Ich kann ja gar nicht gar nicht meckern. Ja, jetzt benutzen wir das mal 1 bis 12 Wochen und schauen dann, wie viel wir denn gemacht haben. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt sich so zwischen 20 und 50 Dollar im Monat so bewegen wird. Ja, wir werden mal schauen. Und Leute, ihr wisst Bescheid. Das Wichtigste im Leben ist, zu abonnieren. Und einen Daumen hoch geben. Aber noch wichtiger, ja. abonnieren. Ciao. Bis demnächst.